Hallo miteinander, ich bin Nikolai. ich bin im vierten Lehrjahr und bin als Augenoptiker tätig. Hallo, ich bin Olivia und ich arbeite als ausgebildete Augenoptikerin. Und heute zeigen wir euch den spannenden Alltag als Optiker bei uns bei der Espresso Optik. Kommen doch einmal mit. Bei uns dürfen auch schon die Lernenden im vierten Lehrjahr unter Aufsicht Sehtests durchführen. Da ist du viel Genauigkeit gefragt. Ein wichtiger Aspekt ist in unserem Beruf die typgerechte Kundenberatung. Mit der Zeit erkennt man, welche Brille einer Person am besten ins Gesicht passt. Das Beste ist, dass man tagtäglich den individuellen von unserer Kunden gerecht werden dürfen. Anschließend werden dazu die passenden Gläser für die ausgesuchte Fassung gewählt. Neben den Brüllen verkaufen wir auch Kontaktlinsen. Die passen mir gerade vor Ort den Kunden an. Ich habe hier einen Kundenauftrag. Die Gläser müssen nun geschliffen werden und anschließend die Fassung montiert werden. Da wird unser handwerkliche Geschick auf Probe gestellt. Ich mache den Beruf gern, weil es so vielseitige Aufgaben und Herausforderungen gibt. Ich finde es schön, dort zu arbeiten, weil wir als Team einen Zusammenhalt wie eine große Familie haben. Wenn du ein Teil von unserem großartigen Team werden möchtest werden, im sechs schüler mit guter Mathematik bist Teamfähig. Freude an Kundenkontakt hast, ein technisches Flair mitbringst, dann bewirb dich doch jetzt bei unserer offenen Stelle. Wir freuen uns auf dich. Auf Ich kann nicht